Danke, dass ihr alle da seid. Also es ist offenbar großes Interesse. Es haben sich ja alle offenbar brav durchgelesen, um was es da geht. Ähm wie gesagt, ich habe euch gesagt, ich gebe euch nur ganz kurz diesen, diesen Input, was ist denn diese Förderschiene, Solidaritätsprojekte und dann gehen wir, reden wir mit unseren Projektleuten, die da aus dem, aus dem wirklichen Leben was dazu erzählen können, wie das denn so wirklich ist, wenn man sowas beantragt und durchführt. Ähm es ist so, es gibt ja eben, das habe ich eh schon erwähnt, das haben wir aber noch nicht aufgezeichnet, also es gibt eben diese zwei äh, EU-Jugendprogramme, also zwei EU-Programme von der EU, die dafür da sind, ähm, Mobilität und Initiativen und nonformale Lernerfahrungen von jungen Leuten bis 30 Jahren, aber auch von Jugendarbeitern, Organisationen, Vereinen und so weiter zu fördern. Also internationale Kooperationen, Lernerfahrungen, was auch immer. Es gibt Die Zielgruppen sind sehr unterschiedlich. Wir haben einerseits einfach junge Leute äh, zwischen 13 und 30 Jahren. Und dann haben wir diesen ganzen Bereich von Menschen, die irgendwie mit Jugendlichen äh, arbeiten oder im Jugendbereich in engerer oder weiterer äh, Hinsicht tätig sind. Äh, die primären Zielgruppen sind eigentlich sogenannte jugendliche junge Leute mit sogenannten äh, Benachteiligungen oder Herausforderungen, wie immer man das jetzt politisch korrekt bezeichnen möchte. Das ändert sich alle paar Jahre. Äh, unter diese Herausforderungen fallen jetzt nicht nur Leute mit Behinderungen oder so, sondern vornehmlich, äh, also was sehr gern gesehen wird, sind junge Leute mit ähm, sozialen äh, Schwierigkeiten, sozioökonomisch Benachteiligte, ähm, Dropouts, also school dropouts, sogenannte Needs, also das Needs steht N-E-E-T, not in Education, Employment or Training, also Leute, die komplett aus dem System rausfallen. Ähm, Jugendliche mit Fluchterfahrung, Jugendliche mit Migrationshintergrund, aber auch Leute, die speziell aus ländlichen Regionen kommen, wo sie nicht so diesen Access haben zu ähm, weiterführenden Bildungsmöglichkeiten oder nonformalen Bildungsmöglichkeiten oder, oder persönlichen Entwicklungs-, äh, Entfaltungsmöglichkeiten und so weiter. Das sind so die Zielgruppen. Ähm, in diesen zwei EU-Förderprogrammen äh, gibt es wie gesagt ähm, äh, insgesamt elf äh, Förderschienen oder Projektformate, die gefördert werden. Ähm, wir als Regionalstelle beraten das von A bis Z äh, und das kostenlos und unverbindlich. Und das in jedem Stadium, sage ich einmal. Also egal ob ich jetzt mal sage, ich weiß gar nichts, wie kann ich denn Förderungen überhaupt kriegen, für was gibt es Förderungen? Oder wenn man sagt, ich möchte irgendwas machen zum Thema Jugendarbeitslosigkeit und habe überhaupt keinen Plan, was, was ich jetzt mit diesem EU-Programm damit machen könnte, dann sage ich einmal ein paar Möglichkeiten auf. Oder man sagt, ich, ich habe eine Projektidee und wie kann man das konzipieren, damit es förderwürdig wird. Also das alles ist, ist mein Job. Das Ganze dann auch in einen Antrag zu gießen, Projekte dann auch, wenn sie genehmigt sind, zu begleiten, zu supporten und so weiter. Das ist unser Job für die Steiermark, sagen ich mal. Ähm ja, und warum gibt es jetzt zwei EU-Jugendprogramme? Also es ist so, es gibt schon viele, viele Jahre, gibt es äh, das EU-Programm Jugend oder es hat dann einmal Kassen Jugend in Aktion. So alle sieben Jahre wechselt die Förderperiode nämlich von der EU und dann heißt es halt wieder anders. Jetzt heißt es gerade äh, Erasmus Plus und in diesem Erasmus Plus ist eben auch dieser Jugendbereich drin. Aber äh, vor so zwei, drei Jahren ist der Juncker damals auf die Idee gekommen, ähm, machen wir doch was damit Leute in Europa noch mehr mobil sein können und sich einbringen können und Erfahrungen sammeln können und was nicht was und außerdem braucht man viele Freiwillige. Er hat dann irgendwie diesen europäischen so dieses Europäische Solidaritätskorps in, in, ähm, ins Leben gerufen und äh, in diesem Solidaritätskorps werden gefördert sowohl europäische Freiwilligeinsätze, also einfach aus, das sind Einsätze, Auslandseinsätze also von jungen Leuten für bis zu zwölf Monate, die eigentlich super finanziert sein, muss man sagen. Ähm, es werden auch sogenannte Jobs und Praktika gefördert. Warte, jetzt ich mal kurz wieder was machen. Ähm, das ist eine eigene Förderschiene, die allerdings sehr, auch sehr, sehr neu ist und wo wir in Österreich mit ein paar Specials noch herumkämpfen. Und dann gibt es eben in diesem ESK die Förderschiene Solidaritätsprojekte. Das ist eine Förderschiene, um der haben wir lange gekämpft, dass es wieder sowas gibt. Das wurde nämlich mit der neuen Periode ab 2014 abgeschafft, eine Fördermöglichkeit für Initiativen junger Leute auf lokaler Ebene, ohne internationale Partner. Und das ist jetzt die Förderschiene Solidaritätsprojekte, die gibt es jetzt erst seit 2018. Also dieses EU-Programm ESK gibt es in Wahrheit erst seit der Antragsfrist Oktober 2018. Wir haben bis jetzt erst 1, 2, 3, 4, 5 Antragsfristen gehabt. Es äh, ist also relativ frisch, aber wir haben schon einige, einige Projekte in der Steiermark geschlafen, vor allem mit den Solidaritätsprojekten, da waren wir gleich einmal vorne dabei, und äh, das freut mich sehr, dass wir, wir haben schon die ersten abgeschlossenen Projekte. Wir haben derzeit sechs laufende Projekte und zumindest fünf von denen ich weiß, Projekte in äh, Warteschlaufe, die jetzt eingereicht worden sind mit der letzten Frist und wo wir jetzt dann in ein paar Wochen Bescheid kriegen, ob sie gefördert wurden. Ähm, äh, was will ich dazu sagen? Genau, also... Es ist eine recht eine nette, bunte Truppe sozusagen, auch recht, recht bunte Projekte sind das. Jetzt sage ich euch einmal, was sind so die Eckdaten, damit ihr mal wisst, was das ist denn das, ist ein Solidaritätsprojekt. Ähm, die Eckdaten sind, manche haben es sich vielleicht durchgelesen, ja, in Newsletter, ähm, äh, das ja. sind Projekte von jungen Leuten zwischen ja. 18 und 30 ja. Jahren. Ja. So, irgendwer hat einen Ton angeschalten. bitte Ton ausschalten. Okay, bitte. Daher Tippel war das. Ja. Ähm, passt schon. <lacht> äh, jetzt habe ich aber erst, da hat man was gehört, aber ist egal. Ähm, die formalen Voraussetzungen sind folgende. Ich brauche eine Truppe von äh, mindestens fünf Personen zwischen 18 und 30 Jahren, die als äh, organisierende, durchführende Gruppe des Projekt leiten, umsetzen. Ähm, ähm, was will ich sagen? Das Besondere daran ist, die müssen keinen Verein gründen. Sie müssen nicht einem Verein angehören, sie müssen auch keinen gründen, kann haben, nichts. Sie können sich als sogenannte informelle Gruppe formieren. Äh, wir haben auch welche da, jetzt, jetzt als, als Beispiel äh, heute bei der Veranstaltung. Also sie kennen sich als informelle Gruppe formieren, sagen wir sind die fünf Freunde und wir machen das Projekt XY. Ähm, eine weitere formale Voraussetzung ist, also die Projekte äh, müssen mindestens zwei und dürfen maximal zwölf Monate laufen. Äh, die Fördermodalität ist folgende. Ähm, es wird gefördert pauschal mit 500 Euro pro Monat. Wobei ich dazu sagen muss, diese 500 Euro sind nicht an die Monate gebunden, sondern wenn ich jetzt ein, ein 12-Monats-Projekt habe, kriege ich 6.000 Euro für die Umsetzung. Wie ich das Geld einsetze, ist völlig offen, einigermaßen egal, äh, solange ich oder die Truppe eben, solange sich niemand selbst äh, ein Honorar stellt aus der Truppe. Also sie kennen das Geld einsetzen für Honorare von Expertinnen, für Mietkosten, Fortkosten, äh, Materialkosten, Postkosten, Werbekosten, äh, whatsoever, also alles, nur nicht sich selber ein Honorar stellen. Das ist, das ist also so eine Voraussetzung von dem Ding. Ähm, das ist einmal für die Umsetzung des Geld. Es gibt noch eine weitere Pauschale, das ist die sogenannte Coaching-Pauschale. Wenn diese, diese, diese Leute sagen, wir haben zwar die Idee, wir möchten was machen, aber wir trauen uns das nicht ganz allein machen, dieses Projekt, können sie einen sogenannten Coach beantragen. Der Coach hat aber nicht die Funktion eines Projektleiters. Äh, sondern einer begleitenden Person einfach, die die Truppe dabei unterstützt, das Projekt durchzuführen. Also unsere Nationalagentur, das Programm und unsere Nationalagentur unterscheiden sehr genau zwischen der Leiter äh, zwischen der Rolle eines Projektleiters und eines Coaches. Ähm, ihr habt dazu jetzt vielleicht Fragen, sag's ja auch, wie denn ähm, ich sage einmal, wenn es konkret wird, äh, äh, bei Lowert man das eh aus in der Beratung, ob jetzt dann in, in diesem und jenem Projekt ein Coach. Äh, förderwürdig ist oder nicht oder ob ihr das Richtige äh, darunter versteht oder nicht und selbst wenn man einen Coach beantragt, der nicht förderwürdig ist, weil man was Falsches darunter versteht, wird nicht das ganze Projekt abgelehnt, sondern nur die Coachingkosten. Also die 6.000 Euro für die Durchführung kriegt man auf jeden Fall. Sollte ein Coach mit maximal äh, 12 Pauschaltagen im Jahr gefördert werden, warraten das noch einmal 2.840 äh, Euro für einen allfälligen Coach dazu. Ey, 840 oder 480? <lacht> das heißt, halt das, das habe ich jetzt gerade voll mit Kopf. Jetzt muss ich gerade nachschauen. 241 Euro pro Tag mal 12. 2048, irgend ja, sowas. Ähm, äh, 400, irgendwas. Ähm, genau. Was wollte ich noch dazu erwähnen? Ähm. Das Feine bei dieser Pauschalförderung ist, äh, wie gesagt, es gibt einfach nur eine Pauschale, die kriegt es oder kriegt es nicht. Wenn es nicht kriegt, also entweder das Projekt wird als ein ganzer gefördert oder als ganzer nicht gefördert. Es ist sicher nicht so, dass ihr ein 12 beantragt und dann sagt ihr ein, ah, na, wir gewähren euch nur sechs Monate. Also entweder das ganze Projekt oder gar nichts. Sollte tatsächlich mal was abgelehnt werden. Ähm, kann man das Projekt wieder einreichen? Man kriegt eine Rückmeldung von der Nationalagentur, warum oder was gefehlt hat oder was sie gern anders hätten oder so. Dann adaptiert man das, kann es wieder einreichen. Also, das ist alles keine große Geschichte bei uns. Man kann auch während einer äh, Deadline, während einer Antragsfrist mehrere Projekte einreichen. Ja? Ähm, also, da gibt es überhaupt keine Limitierungen. Ähm, und jetzt zur letzten Auflage, sozusagen, formalen Auflage von, von, diesen, von diesem Solidaritätsprojekt. Warum heißt das Solidaritätsprojekt? Weil die EU sagt nicht, ja, wurscht was macht's, äh, macht's einfach irgendwas, zwölf Monate lang, was euch Spaß macht. Äh, und ihr kriegt dafür 6.000 Euro für die Durchführung. Sondern das Ganze heißt ja Solidaritätsprojekte, weil diese Projekte einen Impact auf lokaler oder regionaler oder nationaler Ebene haben sollen. Das ist jetzt eine egal, ob ich sage, ich möchte, dass die Leute ein bisschen umweltbewusster werden oder ich möchte, weiß nicht, Flüchtlinge integrieren in unsere lokale Gemeinschaft oder ich möchte ein Aufklärungsprojekt für Jugendliche machen zum Thema was nicht Sexualität oder was auch immer. Es soll einfach einen Input haben, der irgendwie gesellschaftlich relevant ist und der lokalen, regionalen Community zugute kommt. Egal, ob das jetzt Jugendliche sein oder auch ältere Leute, also es kann auch sein, dass man sagt, hey, wir wollen was machen für die Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt. Das ist egal, es soll nur einen Impact haben. Und die organisierende Truppe darf nicht älter als 30 Jahre sein. Wobei wir auch Projekte haben, wo ein Teil der Truppe, die offizie der offizielle mindestens fünf Personen äh, zwischen 18 und 30 Jahren waren und, und einfach noch ein paar Leute dazu über 30 oder unter 18 Jahren auch in der organisierenden Gruppe drinnen sein. Die dürfen einem Antrag aufscheinen, die dürfen überall aufscheinen, äh, sie sind gar nicht äh, formal sozusagen, ähm, ähm, wie soll man das sagen, bei dieser ganzen Registrierung, die man doch halt braucht und so weiter, da scheinen es halt nicht auf. Gell? Okay, also das waren einmal so die groben, der grobe Umriss dieser, dieser äh, Projekte. Ich würde jetzt sagen, wenn es dazu Fragen gibt, schreibt es euch bitte auf, merkt es euch, weil ich würde sagen, äh, jetzt gehen wir in diesen zweiten Teil, wo ich bitte äh, unsere Projektleiterinnen, äh, würde jetzt dann gern zu Wort kommen lassen. Und zwar haben wir ja da Easy ähm, to Nature. Allerdings, äh, Mäuze, ich glaube bei dir funktioniert ja die, jetzt muss ich da kurz umschalten, bei der Mäuze funktioniert ja klar wie der Lautsprecher nicht, gell? Ist von der so sonst jemand an Bord? Ich glaube nicht, gell? Bist nur du? Okay, also von Easy to Nature... Wir haben easy to nature da, wir haben die, äh, die SDG-BotschafterInnen da, äh, also äh, Sustainable Development Goals-BotschafterInnen und äh, wenn auch jetzt nur da, die Lisa ist vom Sprachlab, genau, und hat auch was eingereicht. Ähm, nachdem die Meutzer nicht antworten kann für easy to nature gebe ich einfach einen kurzen Abriss. Eigentlich wäre ja interessant, dann zu hören, ja, was hat es euch gebracht und hin und her, aber, ja, aber die gute Nachricht ist, da gibt es ja das tolle Video. Ähm, also. Das eine Projekt ist Easy to Nature, da haben sich fünf Biologiestudierende, Studentinnen, lauter Mädels, äh, zusammengetan und ähm, eine Workshop-Reihe initiiert zum Thema, was nicht nachhaltig leben oder wie man, man das bezeichnen will. Die haben Workshops gemacht, wo man äh, lernen konnte, Putzmittel selber herzustellen, Kosmetika selber herzustellen. Und am Ende haben sie ein unheimlich nettes, ansehnliches, tolles äh, Rezeptbuch, ein Booklet erstellt, das auch im Internet abrufbar ist. Ähm, sie sind... Das Projekt ist auch als Best-Practice-Projekt äh, ausgewiesen auf der Seite unserer Nationalagentur im Sinne von, da gibt es eine nette Projektbeschreibung, dann gibt es sogar ein Video dazu, da war unsere Nationalagentur zu Besuch bei einem Workshop nämlich. Äh, dann haben sie äh, aus meiner Sicht ein sehr ein, ein nettes und ähm, aussagekräftiges Video dazu erstellt. Äh, und das Booklet ist auch verlinkt auf der Seite. Ähm, wer von euch meine Mail-Aussendung gekriegt hat, äh, das ist eh da im Mail drinnen verlinkt. Das ist auch auf unserer Seite, auf der Veranstaltungsdienst äh, äh, verlinkt. Aber ich werde es natürlich gern nachher noch einmal ausschicken oder jetzt dann im Chat eine posten, äh, während jemand anderer spricht, äh, wer es eben noch nicht gesehen hat. Ähm, nachdem die Mäuse jetzt ein äh, also, also halt Sprechproblem hat, <lacht> sagen wir mal so, ähm, empfehle ich einfach, schaut euch das Video an. Es dauert einfach, ich weiß nicht, drei Minuten 80 oder sowas. Und da ist eh schon viel drinnen. Also einerseits, was haben sie für ein Projekt gemacht und andererseits, wie ist es ihnen damit gegangen. Ähm, sehr nett und ansprechend, schaut euch das dann an. Ähm, ja... Und nachdem wir das jetzt dann kurz besprochen haben und vielleicht manche eh schon das Video von euch gesehen haben, würde ich jetzt bitten, die Lisa das Wort zu ergreifen. Oder sagen wir es so: Ich habe ja drei, vier Fragen vorbereitet für euch. Machen wir es in dem Improvisier immer so gern. Gell? Also antworten ja. kann ich jetzt. Ja, genau. Lisa schaltet jetzt ein und die beiden Leute vom von den SDG-Botschafterinnen. Äh, ich würde euch jetzt einfach bitten, äh, sagst du mal kurz, wie eure Projekte so ausschauen. Was, was habt ihr so für Projekte gemacht oder laufen gerade? Genau, also wir haben das Sprachlab gehabt. Das Sprachlab war eigentlich ein Nachbarschaftsprojekt zur Vernetzung vom von der Nachbarschaft des Gerichtsviertels und das ging gerade um Sprache, also Sprache zur Vernetzung. Und wir haben uns aber da jetzt nicht groß eingeschränkt, weil wir einfach selbst keine großen Erwartungen hatten, sondern ähm, haben gesagt, okay, wir machen erstmal eine Nachbarschaftsveranstaltung und fragen die Nachbarn und Nachbarinnen, was sie zum Thema Vernetzung, zum Thema vielleicht auch Viertel begrünen, gemeinsame Aktivitäten, was ihnen dazu alles einfällt. Und letztendlich haben wir dann ähm, Veranstaltungen wie gemeinsames Laufen, viele Kochveranstaltungen haben wir dann gemacht und gemeinsame Frühstücks. Und natürlich auch ein Fokus war halt das Sprachcafé, was auch immer regelmäßig lief. Und mhm. ein Nachbar hatte auch noch eine Idee für einen Schach- und Spieleabend. Und ja, genau, das waren dann nachher so die Programmpunkte, die wir regelmäßig durchgeführt haben. Genau. Und weil du gerade sprichst, Lisa, entschuldige die Unterbrechung, mir fällt ein, also meine Kollegin, die Anna, hat ja auch einen super tollen Podcast mit dir aufgenommen. Genau. Äh, den möchte ich auch noch allen empfehlen und äh, von denen, die, die Teilnehmer, von denen ihr E-Mail-Adresse e habt, die kriegen dann auch eh noch ein Mail, also entweder morgen oder am Montag, äh, wo ich auch die, diesen Podcast ähm, dann reingebe. Okay, ähm, Anna, äh, äh Lisa, äh, dieses Projekt Sprachlab ist ja schon abgeschlossen, ne? mehr oder weniger. Genau, wir haben im März 2019 gestartet und man kann ja höchstens zwölf Monate das Projekt durchführen. Deswegen haben wir dann im Anfang März 2020 war es dann zu Ende. Aber... Ja. Wir haben uns überlegt, dadurch, dass wir halt für die Veranstaltung selber und auch für die Räumlichkeiten, weil wir uns oft im Büro der Nachbarschaften getroffen haben oder einfach das Viertel an sich versucht haben zu nutzen, haben wir nie ähm, wirklich viele Ausgaben gehabt für die Veranstaltung. Daher haben wir uns überlegt, dass wir einfach, sofern es funktioniert für das Team, gerne auch noch weitere Veranstaltungen dann machen. Mhm. Ja, super, Beich ist ja ein bisschen was übrig geblieben. Gell? Ähm, und das Tolle ist ja, dass euch die Nationalagentur eh erlaubt hat, gell? zu sagen, okay, das, was übrig geblieben ist, könnt ihr ja sozusagen spenden oder verwenden für das Büro der Nachbarschaften. Gell? Ja, ich meine, da sind wir uns jetzt halt einfach noch nicht so ganz einig. Einfach durch die Corona-Zeit ist da jetzt so ein kleiner Break gekommen. Und ja, genau. hm. jeder hatte damit anderen Sachen natürlich auch zu tun. Und deswegen, ja, müssen wir da noch was überlegen. Es genau. war eine Option. Stimmt, ähm, ist mir eingefallen, weil ihr auf der anderen Seite gesagt habt, oder ihr macht irgendwelche netten ja, nettes Nachbarschaftsfest oder sowas noch, gell? Genau. Ja. Ja, cool, da freue ich mich schon. Also, wenn es dann ein nettes Nachbarschaftsfest äh, gibt im, im Andreviertel, da bin ich natürlich dabei. gell? Ja, <lacht> Und die gute Nachricht ist: also, wir verraten jetzt natürlich nichts von der Projektidee, aber die Lisa hat ja mittlerweile ein weiteres Projekt eingereicht ganz was anderes wohlgemerkt. Ähm, okay. Aber ich bin super zuversichtlich. Ähm, Passt auch ganz toll und ich hoffe, dass wir bald sagen können, hey, super, es gibt ein neues, wieder ein neues Projekt mit Lisa und einem anderen Verein an Bord. Ähm, ja, mal schauen, gell? ich drücke die Daumen. Danke. Ja, ich hoffe, wir bekommen dabei mal eine Rückmeldung, weil jetzt ist es ja auch schon fast ein Monat her. Na, pass auf, genau, ihr habt es eingereicht mit Anfang Februar und da kommen Anfang Februar... Na, mit Mai. Mit Mai sollte die Information, oder Mitte April sollte die Information kommen, sagen wir so, ja, genau. Äh, haben wir schon einen Kuratoriumstermin? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, ich weiß nun nichts davon. Aber okay. ja, sollte bald einmal soweit sein, ja? dass wir wissen, was da gegangen ist mit Feber. Sind einige eingereicht worden? Oder nein, war du schon im April? Hast du eingereicht, gell? Im Mai. Oder im Mai, ich bin genau, weil wir haben, Wurde ja verschoben. Mit Mai, genau. genau. Ja, schauen wir, was Kim. Ähm, dann haben wir, meine, die nächste Frage, was es für ein Projekt war, würde jetzt an die SDG-Botschafterinnen gehen. Also die Lisa hat eben dieses Nachbarschaftsprojekt gehabt, dieses Sprachlab, wo sie verschiedene Aktivitäten im Büro mit und im Büro der Nachbarschaften durchgeführt haben. Und die SDG-Botschafterinnen machen ja wieder ganz was anderes, oder? Erzähl's es einmal. Ähm, ja, ähm, die SDG-Botschafter ähm, haben den generellen Anspruch, äh, über die SDGs und die Agenda 2030 zu informieren. Das ist einmal jetzt wenig überraschend, weil der Name da schon sehr viel quasi vorwegnimmt. Ähm, Wenn ich die kurz die bitten darf, SDG... Sag vielleicht ja. mit jedem in der Runde was, vielleicht erläutert ich das kurz. Äh, die SDGs ähm, sind eine Abkürzung für einen englischen Term, ähm, also die Sustainable Development Goals. Äh, das sind 17 äh, Ziele, die von der UN ähm, formuliert worden sind, 2015 verabschiedet wurden und quasi Teil der Agenda 2030 sind wozu sich auch Österreich quasi verpflichtet hat, die bis 2030 ähm, zu erfüllen. Mhm. Ähm, Im deutschen Sprachgebrauch ist es eher unter Ziele, ähm, zur Nach äh, Ziele der nachhaltigen Entwicklung äh, äh, bekannt. Und ähm, ja, es hat sich mittlerweile aber eigentlich ziemlich eingebürgert, einfach äh, SDG zu die Abkürzung, die quasi in den Organisationen eigentlich ähm, dominiert. Mhm, genau. Ähm, jetzt weiß ich natürlich, Lukas, dass du relativ frisch im Projekt bist, weil eine eurer, oder die Projektleiterin schlechthin, die ist ja Hochschwanger oder hat jetzt schon ihr Kind gekriegt. Ähm, ähm, noch sind keine Updates äh, bei mir angelangt, aber <lacht> es ist quasi wirklich so, dass man eigentlich warten. Es stimmt nicht ganz, ich bin eigentlich von Anfang an dabei, aber ich bin quasi in der Projektleitung ähm, relativ frisch drinnen aufgrund dessen. Ähm, vielleicht sollte man den Namen einmal äh, nennen, weil sie verdient das eigentlich sehr. Ariane Kolb ist äh, unsere ähm, ja, äh, Anführerin, was äh, auch das ESK-Projekt betrifft. Also die hat das Ganze auch ins Rollen gebracht äh, und war da sehr federführend, äh, was das Projekt betrifft. Das stimmt. Äh, danke dir, dass du den Namen eingeworfen hast. Die Ariane ist wirklich auch sehr toll, sehr umtriebig, sehr. Also, ja, also ihr seid alle so, so wahnsinnig gut unterwegs. Also, ich staune ja immer wieder. Gell? Ähm, ja, magst du erzählen, wie ihr, also, was ihr bis jetzt so für Aktivitäten durchgeführt habt oder was so der Inhalt des Projekts dann ist? Ähm, vielleicht fangen wir mit Ihnen halt an. Also wir haben uns dann äh, spezialisiert quasi auf eine Zielgruppe von 5 bis ähm, 25-Jährigen, so steht es zumindest im Projektantrag äh, drinnen und wollten diese Gruppe quasi ein bisschen empowern. Das heißt, wir wollten auch in die Regionen gehen, ähm, junge äh, Menschen über die SDGs aufklären, äh, mit ihnen gemeinsam ähm, Ideen entwickeln, wie sich ihre eigene Umwelt quasi ähm, anhand oder entlang dieser Ziele quasi ein bisschen mitgestalten können und das dann quasi auch auf politische Entscheidungsträgerebene tragen mhm. und um damit den, die, die politische Partizipation einfach auch zu fördern. Das ganze Projekt ist entstanden eigentlich aus einem sehr ähnlichen Projekt. Also wir wurden quasi selber zu Multi also in einer derartigen Multiplikatoren Ausbildung zu SDG Botschaftern ausgebildet und äh, nachdem dieses Projekt auch mit dem ähm, Ratsvorsitz Österreichs dann ausgelaufen ist, ähm, haben wir uns dann quasi als Initiative zusammengesetzt und haben gemeint, ähm, eigentlich ganz so auslaufen wollen wir es auch nicht, weil 2030 ist trotzdem, ähm, da ist noch viel Platz, damit auch mehr passiert und äh, das wollten wir quasi dann ein bisschen unterstützen. Ja, super. Ähm jetzt würde ich gern wissen, oder sagen wir so, naja, also vielleicht haben die Leute jetzt schon mitgekriegt, was so halbwegs geht gell, von, den, von den Teilnehmern. Ich kann jetzt schon sagen, ich mache eine Workshop-Reihe oder ich äh, äh, bilde weitere. Peers aus oder so, oder bringen die m, irgendein Anliegen unter äh, Leid unter Entscheidungsträger, was auch immer. Gell? Wir haben Filmreihen, wir haben Doku-Reihen, Workshop-Reihen, äh, oder eben sowas wie das äh, Nachbarschaftsprojekt, äh, was haben wir noch? Also wir haben so unterschiedliche Projekte, was man da machen kann. Ähm, jetzt schaue ich mal kurz auf meine Förderlichten. Gell? Ja, da gibt es da gibt's noch ein paar ganz tolle Sachen. Wir haben auch eine App-Entwicklung dabei, wo, wo es darum geht, ja, dass Leute ein bisschen animiert werden sollen oder, oder wie kennen sich junge Leute, die Interesse haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, wie kann ich die erreichen? Gell? Und also da ist, da ist eine App sozusagen in Entwicklung und so weiter. Also es gibt wirklich unterschiedliche Geschichten. Ihr könnt sagen, ich mache ein Filmprojekt äh, oder ich mache ein Musikprojekt oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr irgendwie ein Anliegen transportiert gell? Mit, mit, ähm, mit dieser Geschichte. Und jetzt haben wir gesehen, ähm, okay, also ihr seid ja jetzt ein, manche Leute meinen ja immer, ja, wenn man ein EU-Projekt macht, äh, da muss man wahnsinnig äh, erfahren sein und einen Verein haben mit, weiß ich nicht, was für äh, finanziellen äh, Mitteln und so weiter. Ähm, das ist bei euch allen ja nicht so der Fall, also wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, die sdg Botschafterinnen, also ihr seid kein Verein und die Easy-to-Nature sind ja auch kein Verein. Gell? Die einzige Lisa, die, da ist ja die Antragstellung über das Büro der Nachbarschaften bzw. Stadtlabor Graz gerannt. Wobei Ah ja, und der neue Antrag läuft über einen Verein. Aber eben, wir haben da ja zwar informelle Gruppen jetzt an, an Bord. Nicht? Das heißt, es ist durchaus möglich, als informelle Gruppe einen Antrag stellen. Wie setzen ihr das? Wie ist es denn euch zum Beispiel gegangen mit diesem ganzen Ding, Antragstellung und so? Und seid ehrlich. Seid einfach ehrlich. Ähm, eben, wir haben das eh schon besprochen. Wir brauchen da keine Lobhudelei, wie super alles ist. Sondern sag's. Wie es euch mit der Antragstellung und mit dem ganzen Administrativen sozusagen da gegangen ist und auch geht. Wer Anfangen? möchte? Anfang? Mhm. Ähm, ja, zu Anfang es ist es natürlich ein bisschen kompliziert, sich da so reinzufuchsen und einmal einen Überblick zu bekommen, was jetzt genau wie beantwortet werden soll. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, gibt es auf der Seite von der Nationalagentur, gibt es viele Tutorials und ähm, wie sagt man Screenshots, wie der Ablauf ist für die Anmeldung einerseits als Freiwillige und dann nachher auch Tipps, die inhaltlich oder wie inhaltlich der Antrag ausgefüllt werden kann. Also, und dann gibt es natürlich Faustina, als Beratung und ja, sonst hätten wir das glaube ich zu Anfang halt auch nicht geschafft, weil es einfach sehr überfordernd ist und man einfach, ja man hat eine Idee und da gibt es ja einfach viele, viele Fragen so wie, inwiefern müssen wir das jetzt umsetzen und wie können wir das gut beschreiben und inwiefern muss das einfach alles schon fixiert sein, aber ich finde, auch wenn man nur eine grobe Idee hat, sollte man es einfach wagen und anfangen, da einen Antrag zu schreiben. Oder halt sonst notfalls einfach nochmal sich mit dem Team zusammensetzen, brainstormen und auch so die Leitfragen, die die N.A. zusammengestellt hat, nochmal durchgehen. Und dann kann man schon ein gutes Konzept zusammenstellen. Ja. Entschuldigung. <lacht> das mir müssen. Mhm. Ich erinnere mich, wie es bei euch war. Ich war jetzt sogar relativ kurzfristig dran, dass ich da jemand bei mir gemeldet hat, ähm, nämlich der Coach. Und äh, es war, ich glaube, wir sind am Freitagnachmittag noch zusammengesessen im, im äh, Büro der Nachbarschaften, gell, kurz vor der, vor der Deadline. Und äh, ist aber auch trotzdem gegangen. Gell. Ich, ich sage einmal, mühsam ist vielleicht nur, wenn damals also, hat es ja nicht noch. War, noch überhaupt nichts geben. Wir war es bei den ersten Antragsteller. Äh, mittlerweile gibt es eben viele Anleitungen, äh, Checklisten, Tutorials von der Nationalagentur, das stimmt. Ähm Und weil es ist eigentlich, also es ist, wenn man noch nie damit... Äh oder überhaupt keine Ahnung hat, wie geht denn das? Es ist nicht nur ein Antrag stellen. Es ist in Wahrheit, wenn ich das erste Mal einen Antrag stelle, ist es schon ein bisschen mühsam. Man muss sich da registrieren und dort registrieren und, und äh, alles Mögliche nur online. Nicht einmal das äh, Antragsformular kann man einfach so irgendwie, kriegt man dann Zugang. Äh, es geht alles nur online. Wenn ihr einen Account habt, da und dort und frage mich nicht, nicht. Aber wie du sagst, schlüssel das Gute ist, es gibt eine die Regionalstelle, es gibt uns also, oder wir in dem Fall, und äh, man kann mich wirklich jederzeit äh, fragen, man kann mich auch zehnmal am Tag äh, bombardieren, also unter Anführungszeichen, weil genau dafür sind wir ja da. Ähm, was wollte ich dazu nur sagen? Ja, mittlerweile gibt es ja sogar die Ausfüllhilfe der Nationalagentur, also wo ich wirklich dieses diese die, die, Antragsformular als PDF sozusagen einsehen kann mit Erläuterungen der Nationalagentur, Postdoc Herat. Ähm, wie ist es denn dem Lukas äh, damit kommen, oder den SDG-Botschafterinnen, was sagst denn ihr dazu, zu diesem? Ja, also neben diesen Herausforderungen, was Registrierung und so weiter anbetrifft, ähm, wo wir ja wirklich genug Unterstützung von dir bekommen haben, was also dann einfach gut möglich war, ähm, wollte ich dazu noch sagen, dass es ähm, für uns als Gruppe auch äh, voll gut war, diese Konzeptier Konzeptierung auf den Punkt zu bringen, also einfach mal sich die Fragen genau zu beantworten, einen Zeithorizont zu planen und einfach mal grob das alles zu formulieren und zu schauen, wie, wie würden wir das angehen, an wen und diese Fragen sich zu stellen, ähm, da ist man dann der, der Umsetzung schon viel. Viel näher, als wenn man einfach nur sagt: Ja, okay, ich habe meine Idee und so. Also für mich war das Antragstellen sehr sinnvoll und dadurch ist ein guter Prozess in der Gruppe auch entstanden. Und wir haben uns überlegt, eben Arbeitsgruppen zu machen. Und man kann ja auch eigentlich ohne irgendwie ein Fördergelder oder so Projekte machen, aber so haben wir auch uns halt überlegt, wie wir das professionell angehen mit Evaluierung und solche Sachen und äh, ich möchte noch so weit gehen, dass mir das jetzt auch für ähm, berufliche Bewerbungen ähm, zugute kommt, weil ich einfach sagen kann, dass ich Erfahrung damit habe. Ich kann sagen, ich, ich habe Erfahrung mit Projektmanagement. Ich kann habe Erfahrung mit ähm, Finanzierung, mit Evaluierung, ähm, Workshop leiten und ähm, das ist für mich ein Riesenprofit und das war die Antragstellung auf jeden Fall wert. <lacht> <lacht> Super, das freut mich. Ja, ich höre ja von Monken leiten, wenn Sie diesen Antragsprozess einmal durchkommen, höre ja von Monken. Inzwischen ist, war, ist es eigentlich eh schon egal, ob das Projekt gefördert wird oder nicht, weil ich habe allein durch die Antragstellung so viel gelernt. Warte, jetzt, entschuldige, mein Handy leitet. Aus irgendeinem Grund habe ich da. So. Äh, weil. Ähm, die Leute tatsächlich sagen, ich habe ja allein durch die Antragstellung so, schon so viel gelernt, weil eben in der Antrag, in der, der Antrag ist in Wahrheit nichts anderes als so etwas wie, also ein Projekthandbuch wäre jetzt übertrieben, aber es werden viele Fragen gestellt, die für so eine Projektplanung nötig sind. Und das fängt an bei den, bei den allfälligen Zielen, bei der... Was ich nicht, Kommunikation innerhalb des Teams, bei der Aufgabenaufteilung, bei der Zeitplanung, bei, der, bei Werbemaßnahmen, das ist das Nächste, nicht? ja, wie wolltest du denn ihr überhaupt, nicht? ich mache jetzt so eine super Workshop-Reihe, äh, da, da habe ich wirklich einige Teilnehmer, die zu mir kommen, die sagen, ja, wir planen das und das und das, nicht? und dann sagst ja, und du, ja, wollen wolltest eure Zielgruppe erreichen, also über das haben wir noch nicht nachgedacht, gell? und das sind die Fragen, die sind sehr, praxisorientiert. Ähm, oder auch, wie du gesagt hast, Evaluierung, hey, voll wichtig. Äh, nicht nur jetzt für das EU-Programm oder die Bewertung des Projekts, sondern generell, wir sollten uns ja alle ständig fragen, hey äh, macht das, was ich mache, überhaupt einen Sinn? Äh, wo stehen wir überhaupt? Nicht? Können wir was verbessern? Und so weiter. Nicht? Also das ist alles irrsinnig, also sehr nah an der Praxis, sage sag ich mal Und ich möchte gleich einem Vorurteil auch vorbeugen, Manche Leute kommen zu mir und glauben echt, ähm, was muss ich denn in Antrag schreiben? Nicht? Also ich habe Idee eine oder ich möchte einfach Geld für dies und jenes, äh, was, was müssen denn für Keywords im Antrag sein und das und das? Gell? Äh, und dann sage ich, äh, Schritt zurück, das Erste, was machen müsst wenn ihr äh, ein Projekt machen möchtet, ist einmal euch das Projekt durchzudenken, zu überlegen, was wollen wir machen, warum wollen wir es machen, wie wollen wir es machen, äh, wie schaut der Zeitplan aus, wie wollen wir es bewerben, wie wollen wir dies und jenes machen und erst dann, dann ganz am Schluss äh, reicht es, wenn es euch hinsetzt und den Antrag ausfüllt. Weil dann geht es ganz leicht, weil die Fragen sind wirklich genau an diesen praktischen Fragen orientiert. Gell? Dann wollen sie natürlich auch wissen, wer seid ihr, wie habt ihr euch gefunden, warum wollt ihr das machen nicht? Äh, und so weiter. Ähm, also wie gesagt, zuerst steht die Projektidee, dann überlege mal, okay, wie kann ich das realistischerweise umsetzen und dann stelle einen Antrag. Und auch für diesen ganzen Antragsprozess bin ich ja da, wobei natürlich erfahrungsgemäß, gerade bei der Zielgruppe von Solidaritätsprojekten melden die sich. Viel zu spät bei mir, weil bei den internationalen Projekten berate ich oft Monate im Voraus gell, und, und den Antrag siege ich ungefähr mindestens fünfmal bei Erstantragstellern. Und bei dieser Förderschiene, da sehe ich oft den Antrag gar nicht, weil sie, weil sie eh so knapp äh, <lacht> das alles so, so knapp machen. Aber äh, es funktioniert, es geht ja trotzdem. Gell? Ähm, okay, Sophia, von dir haben wir jetzt an, auch schon gehört, ja, was hat es mir denn so äh, persönlich gebraucht eigentlich? Gell? Ähm, das würde ich gerne die anderen in der Runde auch fragen. Hat es euch was gebraucht? Sagst du, äh, würde ich wieder machen oder sagst, Fahr war eigentlich nur furchtbarer Aufwand, ist für nichts, was weiß ich, erzählt es mal ein bisschen. Wer will? Was sagt die Lisa? Oder der Lukas? Mir wurscht. Vielen Ich, dank, äh, ich dieses Mal. Ähm, was hat es gebracht? Also, und ob es äh, wieder machen wird. Also unser Projekt ist ja nicht nur ein reines ESK-Projekt oder ein reines Solidaritätsprojekt von der EU, sondern wir sind ja quasi eine Gruppe, die auch langfristig quasi daran arbeiten will und halt für ein Jahr quasi ein Solidaritätsprojekt oder unter diesen Schirm der Solidaritätsprojekte geschlüpft ist, um einfach auch finanziell konkret einige Projekte umsetzen zu können. Ähm, von dem her, ja, ich kann mir das absolut vorstellen, dass man sowas ähm, äh, wieder macht und das war es auf jeden Fall wert. Ähm, wir haben extrem viel gelernt. Ähm, für mich persönlich, ähm, also die Sophia zum Beispiel hat didaktisch also im in Workshops ähm, irrsinnig viel gemacht. Für mich war es eher mehr projektstruktur ähm, die da dahinter steht, einfach sich damit auseinandersetzen, wie gewisse Projektmanagement-Tools äh, werken, wie, wie, wie kommuniziert man, wenn man elf Personen, ähm, zwölf Personen gleichzeitig ähm, ähm, quasi unter den Hut bringen muss ähm, und das über längere Zeit und über quasi mehrere Projekte oder, oder auch kleines projekte die gleichzeitig also stattfinden, wie, wie bringt man das unter den Hut welche Tools helfen an? Das waren viele Fragen. Wie bereitet man Daten auf? Wer stellt was wann zur Verfügung? Commitments abfragen und auch einhalten. Viele Sachen, die... Wenn man Jobs oder auch... Ähm, andere Orten woanders macht, macht irgendwie oft schon als gegebene Struktur hat, das wirklich selber von Null aufziehen, ähm, das ist der große Teil gewesen. Mhm. Ah, ja, du hast jetzt ein viel Praktisches aufgezählt, gell? was eigentlich so wie die äh, Sophia vorher gesagt hat, das wollte ich auch noch sagen, das stimmt, das wird euch beruflich viel bringen, ihr habt da wahnsinnig viel ähm, Wissen generiert, die manche Leute im Berufsleben noch nicht einmal Bescheid haben. Also, oder erst mühsam lernen, oder wo viele Konflikte entstehen, weil sie es einfach, ja, weil vieles einfach nicht so selbstverständlich ist. Also, und äh, was ich dazu noch sagen will, dass das Gute ist, ihr kennt sogar, ähm, die EU hat dafür auch was vorgesehen, um diese, wir nennen das non-formale Lernerfahrungen, gell? Das sind ja halt Skills, organisatorischer Ort ähm, oder auch sozialer Ort oder wie auch ja immer, sind ja Skills, ähm, ähm, für die gibt es ja jetzt kein Zeugnis in dem Sinn. Ja? Das scheint ja nirgends auf. Ich habe gelernt, keine Ahnung, wie kommuniziere ich in einem Team, wie organisiere ich mehrere Veranstaltungen nebeneinander, wie halte ich zwölf Leute zusammen von einem Team und so weiter. Ne? Äh, und dafür gibt es den sogenannten Use Pass, das ist ein Nachweisdokument äh, zu, für diese non Lernerfahrungen, die man in diesen äh, EU-Projekten macht. Ähm, also jeder, der so ein Projekt macht, hat den Anspruch, äh, den sogenannten Use Path äh, sich zu holen, sage ich einmal, und äh, das auch durchaus äh, in einer Bewerbung beizulegen. Gell? Da ist schön das EU-Logo drauf. Projekt und so weiter und so fort und eben allein die Information, allein diese Information, ich habe ein EU-Projekt durchgeführt, gell? Äh, das ist schon was und vor, das, das muss schon mal, also da, da spielt so viel eine, da, da spielt eine, ich muss das einmal überhaupt erst genehmigt kriegen, ich muss das dann äh, administrativ durchaus ähm, im Auge behalten, umsetzen und so weiter. Also da ist ganz, ganz viel Lernpotenzial drinnen und äh, Potenzial, das ich, am äh, Arbeitsmarkt einfach auch zugutekommen so wird. Gell? Was sagt denn die Lisa dazu? Lisa? Ja, Entschuldigung, geht schon? Zu deinen, zu deinen äh, Erfahrungen, sage ich jetzt einmal, was ja. hast du da gebraucht oder, oder nicht? Ja, oder, gerade zum youth Pass. Moment. Ja? Um, na, alles gut. Jetzt zum Youth Pass halt auch. Äh, dieses Tool ist eigentlich auch einfach aufgebaut wie eine Website, wie ein Profil, was man sich erstellt. Und man kann es dann halt auch in mehreren Sprachen, beziehungsweise wir haben gemerkt, oder ich habe es dann ausgefüllt und jeder kann es auch, natürlich selber ausfüllen und einfach im Prozess, im Projekt schon reflektieren immer wieder. Ähm, natürlich kann man es auch einfach abschließend machen. So. so, was haben wir insgesamt gelernt und man kann sich da vielleicht auch ein bisschen mit dem Team beraten. Und wir haben das halt auch einfach ge gemeinsam dann erstellt. Und dann kann man sich das halt generieren lassen und hat halt wirklich, je nachdem, wie viel man schreibt, hat man danach sein achtseitiges Zertifikat also die erste seite wird dann unterschrieben noch von der organisation oder von der projektleitung und ja man kann es halt sehr ausführlich machen aber ich denke mal letztendlich muss man es nicht so ausführlich machen Genau. und ja aber genau. auch sehr hilfreich und wird glaube ich auch schon von einer kollegin bald für ein erstes bewerbungsgespräch genutzt Okay. Also, acht Zeiten ist jetzt schon ein bisschen viel. Ja. Aber wie du sagst, ja, man kann das, man kann nämlich, das Coole ist, also das, es geht nicht nur darum, dass ich irgendwas anklicksel, dass das, das, was vorgegeben ist, sondern ich kann selber in meinen Worten auch beschreiben, was ich gelernt habe. Ja. Es gibt acht sogenannte Schlüsselkompetenzen, die die EU definiert. Und ähm, egal, ob ich jetzt noch eine Schlüsselkompetenz erworben habe oder alle achte, das geht von muttersprachlicher Kompetenz bis zu. Über mathematische bis zu sozialer Kompetenz, gell? digitale Kompetenzen, alles Mögliche ist da drinnen. Ähm, mit Blick auf die Zeit, also ich habe sowieso äh, meine Zeit vorgesehen für die Veranstaltung, was weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich würde euch jetzt bitten, die Projektleute, würde ich aber schon gern hören, was, ähm, ja, was wurden, was ist oder war durchaus mühsam für euch? Oder was würde würdet ihr Neulingen mit auf den Weg geben, worauf sie achten sollen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das hat mich echt angezüpft im Projekt oder mit dieser EU-Förderung oder was auch immer? Das, das Problem, was ich halt finde, ist, dass es einfach schwierig ist. Man hat halt diese Vorlaufzeit und wenn man halt ein, ein Team jetzt nicht wie es bei den SDGs ist oder auch ähm, bei, ja. bei Easy to Nature, war es ja auch, dass ihr einfach so die Gruppe quasi seid oder ich weiß ja nicht, wie, das, wie es bei euch gelaufen ist, aber bei uns war es halt, dass man, dass eine Person sozusagen die ganze Gruppe zusammenstellen musste und niemand hatte aber nachher so wirklich Ahnung, wie lange jetzt die Vorbereitung dauert und ob das Projekt jetzt durchgeht und dass nachher, im, quasi ein halbes Jahr später, dann dieselben Leute immer noch vorhanden sein sollen und nicht jetzt irgendwie doch aus Versehen, sag ich mal, oder ungeplant spontan ein Auslandssemester machen kann man halt im vorhinein nicht wissen so und einfach diese lange vorlaufzeit für ein freiwilligen projekt ist dann halt natürlich schon ja war einfach ein bisschen schwierig da so die leute zu motivieren dass sie jetzt halt alle gemeinsam das projekt da durchführen das stimmt, das habe ich auch bei anderen Projekten mitgekriegt. Ihr seid ja in einer Lebensphase, wo sich immer wieder mal was ändern kann, Wie du sagst, Auslandssemester oder Job oder Kinder kriegen oder was auch immer, gell? Vielleicht können die anderen dazu noch was sagen. Ich glaube, Lukas und Sophia haben ja da auch ihre Erfahrungen. Ja, da haben wir definitiv Erfahrungen. Wir haben das aber immer quasi als Gruppe so kommuniziert und das nach, machen wir nach wie vor, weil wir haben ja auch neue Mitglieder quasi gewonnen, ähm, dass ähm, das für uns an, an erster Stelle steht, dass man trotzdem quasi seinen eigenen Lebenswünschen nachgehen kann. Ja. Ähm, das, das ist immer der Fall, also wir haben jetzt gerade eine Kollegin, die nach wie vor im Ausland ähm, eigentlich festsitzt, die wäre jetzt schon wieder da, die Sophia war auch erst gerade wieder in Malaysia unterwegs für Forschungsarbeiten, für ihre Masterarbeit. Das macht natürlich immer wieder auch gewisse Projektstrukturen schwieriger, aber war für uns eigentlich ein wichtiger Bestandteil, dass das quasi trotzdem möglich ist. Zu der Frage, was anzieht, weil jetzt sehr viel Positives gefallen ist, also die Usability von der Webseite der EU, es sollte schon einmal gewählt dass da äh, äh, Verbesserungspotenzial besteht, ähm, ähm, um, um auch ja, ein bisschen was Negatives zu sagen oder Verbesserungspotenzial. Ähm, und ähm, ja, ähm, Empfehlung. Ähm, nicht unbedingt ein Jahr erwischen, wo äh, Pandemie ausbricht. Ähm, das ist eine sehr gute <lacht> Empfehlung, aber es macht es tatsächlich um einiges auch uns Stimmt. Äh, danke ja. für den Einfluss, mit der Webseite. Das muss sogar ich als Regionalstelle sagen, dass ich mir da oft grün und blau ärgere. Dass ich mir denke, Leute, äh, schaut, schaut sie nicht auf die, so die Usability. Sag ich sage mal, es ist so... was. Also von Kundenfreundlichkeit oder, oder Benutzerfreundlichkeit noch nie was gehört, gell? oder weit weg vom, vom praktischen Leben auch oft. Gell? Damit es mal leben, aber die gute Nachricht ist, es, es gibt ja die Regionalstelle, bzw. nie, die, die euch hilft oder versucht zu helfen. <lacht> Weil manchmal quäle ich mich selber durch oder denke mal, ah Leid, was ist euch da eingefallen? Hey? Ähm aber wie auch immer, also dann leiden wir halt gemeinsam, sage ich einmal, ähm, mhm. Aber es sind Dinge, mit, mit denen kann man leben, <lacht> Warte, die sagen, ja, was? kann man damit sehr gut leben, weil das äh, Betreuungsverhältnis tatsächlich äh, gegeben ist. Also ähm, das macht es nun wirklich möglich und auch äh, bedienbar. Genau. So, jetzt sagt die Malzer was. Wir haben am Anfang auch gedacht, dass mehrere Leute in dem Team dabei sein werden und mitorganisieren. Also ich finde es wichtig, dass das Team vielleicht von Anfang gut funktioniert und die Arbeit gut und klar aufgeteilt ist. Ja, Mozart, das stimmt. Also dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Ähm, einerseits, das, das habe ich eh vorher mir schon gedacht, wie du geredet hast, Lukas, es macht ja seinen Sinn auch, warum die Sorgen? es soll eine Truppe von mindestens fünf Leuten sein. Weil wenn ich fünf Leute mindestens habe, dann ist ja hoffentlich immer irgendwer verfügbar oder selbst wenn einer ausfällt, kann es vielleicht weiterlaufen. Man kann auch die Aufgaben gut aufteilen. Gell? Das ist das Nächste, was die Malzahn angesprochen hat. Ganz wichtig, Aufgaben aufteilen, Task Division nennt sich das. Gell? Ähm, es ist eigentlich eh im Antrag abgefragt. Also man sollte sich schon vor der... Vor der Einreichung damit auseinandergesetzt haben, nur wie ich gesagt habe, die Leute landen oft zu spät bei mir. Nicht? Weil das sind natürlich Tipps, die die ihr euch schon mitgebt. Also bitte schaut drauf. Viele müssen das dann lernen in der Umsetzung mit oder so Dinge wie und macht Protokolle von euren Teamsitzungen und schreibt genau auf, wer ist für was zuständig und wer macht was bis wann. Also es muss da so ein gewisses ein Commitment sollte halt da sein. Gell? Ähm, aber macht es euch nichts draus. Das ist äh, wird es durch ganze Leben ziehen, glaube ich. Und, und ich dazu was Leben. sagen? Also, <lacht> ja, bitte. Ich habe hab gefunden, dass ähm, dieses Projekt dafür gerade eben bestens geeignet ist, weil wenn man sonst irgendwie in NGOs, Vereinen und so weiter tätig ist, da bin ich dann drauf gekommen, <lacht> da habe ich dann durch das Projekt äh, lauter Fähigkeiten mit in andere Prof also, äh, Vereine mitnehmen können, weil ähm, wir uns da so professionelle Arbeitsstrukturen erarbeitet haben, weil wir von Anfang an gewusst haben, okay, unsere Zeit ist begrenzt, also jeder will nicht äh, unmaßen an Zeit da rein investieren, deswegen machen wir es möglichst effizient und dann haben wir mal in, in einer Stunde zehn Punkte abgehandelt mit Entscheidungen, Aufgabenverteilungen und so weiter und haben geschaut, dass wir Moderation machen, dass wir ähm, Agenda, Protokolle, und diese ganzen Sachen haben sich als so wertvoll erwiesen und dann haben wir auch Online-Tools angefangen zu nutzen, so wie Trellos, um, um unsere Aufgaben aufzuteilen, um, um einen Überblick, dass jeder mal nachschauen kann, okay, was sind die aktuellen Aufgaben, wer ist in welchem Projekt oder für welches Projekt zuständig oder in welcher Gruppe dabei. Dann haben wir immer so Kleingruppen gemacht, die sich getroffen haben, um zu bestimmten Themen was zu erarbeiten, was dann viel einfacher ist, als wenn man zu zehnt oder zu elft ist. Und wir sind auch drauf gekommen, dass es wirklich gut ist, wenn man ähm, auch neue Mitglieder <lacht> hineinholt. Also, weil es immer passieren kann, dass Leute ausfallen, aus welchen Gründen, was auch immer. Uh, dazu, das ist ein guter Hinweis noch gewesen, den ich gerne ergänzen möchte. Es hat uh, eh, ich glaube die Lisa schon angesprochen, dieses, dass man am Anfang meint, ich muss alles fix vorgeplant haben, es darf sich nichts ändern und so. Also es ist jederzeit möglich, dass sich Dinge ändern während eines laufenden Projektes. Es ist auch möglich, dass sich beim Projektteam was ändert. Dass Leute ausfallen oder neue Teammitglieder dazukommen und so weiter. Und wir haben ja eine freundliche Nationalagentur, also sie sind ja lieb, <lacht> vielleicht ein bisschen äh, praxisfern in mancher Hinsicht, aber wirklich lieb und verständig äh, und flexibel vor allem, im Sinne dessen, dass sie ja wohl dass ich wenn sich Dinge ändern dann kann ich das machen dann rufe ich bei einer an oder schreibe eine Mail nicht? dann äh, werden die entscheiden okay passt ähm, danke für die Info oder okay dann vielleicht schickt uns kurz ein Änderungs und äh, Formular, das ist ein also einseitiges Formular, mehr oder weniger, wenn ich sage, okay, neues Team, mit, eins ganz weg, eins ganz neu oder so, dann muss man das offiziell bekannt geben, weil es muss jeder registriert sein und so. Gell? Also das ist alles möglich. Es ist nichts in, in ähm, wie sagt man, Stein gegossen oder so. Also gemeißelt. Was? Ja, in Stein gemeißelt, ja. In Stein gemeißelt, ich habe gerade gedacht, wo gehst du, was hin? das ist ja flüssig nichts ja. in Stein gemeißelt. In Stein kann man nichts gegessen, oder was ich nicht, ja. Ja. Ähm, Also, äh, es sollte nur nicht so sein, dass ich, was nicht, am Anfang ein Umweltprojekt beantragt habe und am Ende Kim ein, nicht, Sexualitätsprojekt Außer Das sollte natürlich vielleicht nicht ganz sein, wobei <lacht> es unserer Nationalagentur zutraue, wenn es die richtige Argumentation findet, dass sie sagen, mein Gott, bevor das Geld in den Sand gesetzt ist, äh, rettet man sozusagen, nicht? Ja, und ich okay. sehe da die Möglichkeit, dass man irgendwie also was ausprobiert und möglicherweise auch scheitert mit bestimmten Aufgaben oder so und daraus lernt, weil es noch nicht ähm, wie im beruflichen Kontext so krasse Konsequenzen hat. Also das ist ja auch irgendwie eine, eine große Chance, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein Workshop nicht perfekt hinhaut, dann ist nicht unsere berufliche Karriere ruiniert, sondern wir wissen, was wir beim nächsten Workshop besser machen oder so. Mhm. Danke für den Hinweis, ganz wichtiger Hinweis, ähm, das ist durchaus ein Anliegen hinter dieser Förderschiene äh, oder unter anderem, dass man sagt, wir wollen jungen Leuten die Möglichkeit geben, etwas und sich selber auch auszuprobieren, einfach was zu lernen, das verstehen wir ja unter nonformale Lernerfahrungen und äh, es gibt da so einen Leitspruch von unserer Nationalagentur, der lautet durchaus, der lautet auch ein gescheitertes Projekt ist ein gutes Projekt. Oder halt auch ein irgendwie so. Also aus gescheiterten Projekten lernen ja am Ende manchmal vielleicht sogar mehr als wie wenn alles eh wirklich läuft oder so. Ähm, also es ist erlaubt, sich ausprobieren, Erfahrungen zu machen und in weiterer Folge dann daraus gelernt zu haben und was besser zu machen und so. Gell? Genau darum geht es ja eh. Auch. Sage ich einmal. Okay, also mit Blick auf die Zeit, ich weiß nicht, wie es denn dann angeht. War es manches zeitlich knapp? Ähm, wie geht es euch denn jetzt mit Fragen? Also ich habe keine einzige Frage im Chat entdeckt bis jetzt, oder? na es gibt keine, <lacht> es gibt äh, bis jetzt keine Frage. Wie schaut es denn mit den Teilnehmern aus? Hat irgendjemand eine Frage, will was ergänzen? Wie sieht es mit Antragsfristen aus? Ja, danke. Ähm, es gibt drei Antragsfristen im Jahr in diesem EU-Programm und äh, äh, Projektstart ist jeweils frühestens drei Monate später. Das ist das, was die, was jetzt nicht mehr die Lisa, glaube ich, gesagt hat, äh, mit der Vorlaufzeit oder da, Lukas. Die, die Vorlaufzeit bitte äh, mitbedenken. Wir haben dreimal im Jahr Antragsfrist, nämlich Anfang Februar. Ende April, Anfang Mai und Anfang Oktober. Äh, und jeweils drei Monate später darf das Projekt erst starten. Das heißt, wenn ich jetzt mit Anfang Mai ein Projekt eingereicht habe, dann darf das starten mit Anfang August. Äh, dann muss man noch die Vorlaufzeit bedenken bis zur Antragstellung. Wie gesagt, wir haben jetzt dann gehört, hey, da muss ich, ich muss ein Team zusammenstellen, ich muss mich registrieren, ich muss einen Antrag stellen, ich muss ein Projekt eigentlich ziemlich schon eine ziemlich genaue Vorstellung haben von der Durchplanung und so. Gell? Ähm, also da gibt es eine Vorlaufzeit. Gell? Und das ist immer zu bedenken. Ähm, was auch nicht gefördert ist, wird, sage ich leider dazu, sind Dinge, die entweder bereits laufen und wenn man sagt, ah, das passt super in die Förderschiene, da stellen man einen Antrag. Das funktioniert nicht. Äh, und was noch nicht gefördert wird, sind Dinge, die ein Verein oder so ohnehin durchführen würde oder auf seiner Agenda hat. Also, was nicht, das Klassikbeispiel ist immer ein Jugendzentrum, das sowieso im Jahr seine weiß nicht Wurzelturniere oder irgendwas macht. Ähm, wenn das jetzt auf einmal einen Antrag draus bastelt, dann wird das wohl nichts werden, so auf die Art. Ähm, und das heißt wiederum, wenn wir, wir reden jetzt miteinander, ist, ist, wir haben jetzt Anfang Juni, gell? Nächste Antragsfrist ist äh, 1. Oktober und das heißt, die nächsten, also wenn ich jetzt ein Projekt in Planung hätte oder eine Projektidee, dann dürfte das frühestens mit 1. Jänner 2021 starten, weil ich kann das erst mit der nächsten Frist einreichen. Das passiert einfach nicht vorher. Dass ich kann es dann schon einreichen, so, sobald die Antragsformulare online sind, die sind vielleicht im September schon online, dann kann ich wohl einreichen. Aber die Frist ist der 1. Oktober und das Kuratorium findet statt Mitte Dezember. Und der Start ist dann einfach erst frühestens 1. Jänner. Ob da kann ich anfangen mit der Umsetzung. Also das muss man mitbedenken, das ist auch so ein bisschen ein Haken oder ein Hinkebein, mit dem vor allem junge Leute natürlich kämpfen. Die meinen, ja, jetzt haben wir das gehört, da rufen wir mal geschwind an oder da, da schreiben wir geschwind einen Antrag. <lacht> also so funktioniert das leider nicht, gell? Genau. Gibt es noch welche Fragen von euch? Sind überhaupt noch alle da? Ich sehe da, da teilweise ich sehe viele Namen, die Videos sind ausgeblendet. Aha, doch. Es war recht interessant. Aha, hab's habe Ja? Na, danke, Faustina. Danke, Johannes. Es war recht interessant. Was gibt es für offene Fragen? Sonst stelle ich einfach mal eine Frage. Und zwar könnten wir auch nach Antragsstellung im Nachhinein noch ähm, einen Coach beantragen so quasi einen Zusatzantrag machen, <lacht> weil wir ja. haben es uns schon überlegt, ob wir jetzt äh, in Zukunft zu einem Verein werden sollen und ob wir da zum Beispiel Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Also, leider nein. Was liegt das liegt Was ich beantragt habe und krieg ich, ich stelle den Antrag, ich krieg das, was beantragt wurde und fertig und aus. Ich kann dann mit der nächsten Antragsfrist einen neuen Antrag für ein neues Projekt stellen, aber nicht, äh, ja, da beantragen wir jetzt einen Coach für dieses Projekt. Das geht einfach nicht. Du stellst einmal einen Antrag, du kriegst das genehmigt und fertig und aus. Wie du damit klarkimmst, liegt dann in deinen Händen. Aber die gute Nachricht ist folgende. Ähm, es sind in puncto Kofinanzierung und Sponsoring, Spenden, was auch immer, keine Limitierungen gesetzt. Ihr könnt an Kofinanzierung und Sponsoring in Anspruch nehmen, was ihr nur zwischen die Finger kriegt. Ähm, das Einzige, was verboten ist, dass ich eine zweite EU-Förderung auf genau dasselbe Projekt kriege. Aber ansonsten, da seid ihr überhaupt nicht limitiert. Ihr müsst, ihr müsst bei der Antragstellung nichts angeben dazu, weil ihr kriegt eh noch die Pauschalen. Also die Budgetierung ist auch so, das ist euer Ihr müsst natürlich schon für euch persönlich für das Projekt der Budgetierung irgendwie eine Vorstellung haben, was brauche ich, aber für die EU-Förderung selber ist da gar nichts vonnöten, weil ich kriege genau diese Pauschale zur Durchführung. Die interessiert nicht, was ihr an Kofinanzierung habt, was ihr äh, darunter rundherum vielleicht stützt das, das ist nicht von Interesse. Und das nächste Positive an dieser Pauschalförderung ist das, ich habe keinen Kampf mit der Abrechnung. Pauschale ist Pauschale. Meine Abrechnung ist Bericht, Teilnehmerlisten und Dokumentation und fertig. Ähm, ich muss keine Rechnungen abgeben über diese Pauschalförderungen, am Ende gebe ich den Bericht ab und alles, was ich an Dokumentationsmaterial habe, und meine Teilnehmerlisten. und das war's. Ähm, natürlich, nachdem äh, mit dieser Fördermodalität Missbrauchtüren da geöffnet ist, in Wahrheit, ist es halt so, dass die Nationalagentur oft auch nach Projektende die Projekte prüft. Ähm, für diesen Fall muss ich halt für bis zu fünf Jahre Belege aufheben, die nachweisen, dass das Projekt stattgefunden hat. Es wird aber nicht auf Heller und Pfennig auf die 500 Euro gehen, sondern wenn ich gesagt habe, hey, ich mache da irgendeine Riesenveranstaltung, wo ich allein für die Saalmiete 2.000 Euro zahle und die hat da Künstler und Workshopleiter und was weiß ich, ja dann werden die ja wohl Honorarnoten gestellt haben und für die Saalmiete werde ich eine Rechnung haben und dann will die Nationalagentur das sehen. Ansonsten muss ich davon ausgehen, dass ihr da was gefecht habt und dann müsst ihr zurückzahlen. Ähm, und zu dieser Coaching-Geschichte, weil du gesagt hast, Rechtsbeistand äh, oder sowas, ähm, das ist nicht die Rolle von einem Coach. Die Rolle von einem Coach ist, eine Projektgruppe über einen Projektzeitraum zu begleiten. In der Durchführung des Projekts. Wenn ich sage, ich brauche ähm, einen Rechtsanwalt, der mich beratet, äh, dann nehmt du das, das mit dem Projektgeld und äh, dann wäre das einfach ein Honorar. Fertig. Ihr könnt mit dem Geld alles mögliche machen, ihr könnt Experten an Bord holen, ihr könnt sogar ähm, eure Weiterbildungen finanzieren. Wenn ihr jetzt wenn ihr halt zum Beispiel euer Projekt ist eine App-Entwicklung und, und Plattformentwicklung für whatsoever, und es ist wichtig, dass ihr programmieren lernt dafür zum Beispiel. Weil man drauf, weil ihr vielleicht sagt, ist billiger, wenn ich selber programmiere, oder wir wollen das sowieso lernen, ja, dann bitte besucht so einen Kurs dazu. Und uh, that's it. Gell? Also ihr kennt es mit dieser Förderung wirklich massiv viel anstellen. Ist das halbwegs beantwortet? <lacht> Was gibt es noch für Fragen? Nix alles klar, alles super. Alles super, gehen wir haben. <lacht> äh, Wenn es keine Fragen habst, dann möchte ich jetzt aber am, am Schluss noch äh, für Ankündigung äh, nutzen. Ähm am Sonntag hat das Projekt, ähm, wie heißt es? Äh, Doku-Filme Doku, Doku Graz oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Doku-Abende Graz heißt das Projekt, auch ein Solidaritätsprojekt. Ähm, die zeigen so circa einmal im Monat einen Dokumentarfilm, ähm, der noch nicht für die Public so zu, oder, oder halt gratis, wohlgemerkt, ähm, den man sonst nur vielleicht, wenn überhaupt, im Kino oder wo gehen kann, weil er noch nicht auf Netflix oder im Fernsehen oder sonst wo kennt äh, ist. Also die schauen wirklich, dass sie die Lizenzen einholen und das Ganze, äh, um kostenlos Zugang zu schaffen zu speziellen Dokumentarfilmen, die einfach so noch nicht available sein oder vielleicht überhaupt offstream, auf off Mainstream äh, sind. Äh, das sind aber sehr gut. Also sehr gute dabei. Sie haben dann auch immer einen Experten an Bord, wo über das jeweilige Thema gesprochen wird. Großes Überthema ist eigentlich so Globalisierung, Umwelt, Nachhaltigkeit, sowas. Gell? Also Dokumentarfilme haben schon stattgefunden zum Thema, weiß ich nicht, dieser Wasserverkauf, der in, auf der ganzen Welt da stattfindet, diese Wasserausbeutung und, und was da mit Menschen und Umwelt und so weiter passiert, ne? äh, wo ja Nestle auf die Idee gekommen ist. Dann ähm, haben sie jetzt einen Film gehabt zum Thema, die, wieder so, so eine Fischdokumentation, aber ganz was Neues, weil ich habe da, darüber schon einige gesehen. Äh, und am Sonntag gibt es wieder ein, ähm, einen Filmabend. Ich schau mal kurz, ich habe es vorher auf der Homepage schon ausgesucht. Sharkwater Instinction. Gell? Wenn ihr den Dokuabenden folgen wollt, die sind auf Facebook. Ihr findet sie unter Dokuabende. Ähm, am Sonntag, Open-Air-Kino um 19.30 Uhr, Sharkwater Instinction. Ähm, wie tun wir denn, sage ich euch, schalte ich den Bildschirm frei oder was machen wir da? Ich meine, ich schicke es euch, naja, im Mail, das schicke ich vielleicht auch am Sonntag. Warte, ich kopiere es euch einmal geschwind da rein, im Chat. So machen wir das. Das ist am Sonntag, also geht fleißig hin, unterstützt eure Kolleginnen. Ich habe euch gerade das Facebook-Veranstaltung da gepostet. Ja. Ähm, genau, und dann bin ich noch gebeten worden von einer anderen Projektfrau Leiterin. Jetzt ähm, und zwar gibt es die Förderschiene Internationale Jugendbegegnungen, heißt es. Ähm, da werden ähm, Zusammenkünfte von jungen Leuten aus ganz Europa gefördert, die halt für einen bestimmten Zeitraum für ein paar Tage zusammenkommen. Ähm, und das Ganze steht unter dem Thema. Äh, diese Jugendbegegnung heißt Can We Talk? Findet in Neumarkt, in der Steiermark statt, der 21. bis 29. August. Zielgruppe sind Youngsters zwischen 19 und 25 Jahren, oder 18 und 25. Äh, die Leute kommen aus Österreich, Ungarn, Italien, Polen und Bulgarien. Es geht um Exploring and Experiencing Communication, Cultural Exchange, Developing Competences, Understanding and Living Inclusion, Creating Connections, ähm, mein Gott, die werden verschiedene Dinge machen, also es ist ein bisschen in Richtung Selbsterfahrung oder so geht das. Ähm, das habe ich euch auch in Link ausgesucht. Das findet... Ähm, warte mal. Das findet... Tara, wo habe ich das? Da. Da haben wir es auf Drive Online. Gib gebe euch einen Chat. Gell? Zack. Da ist das Dokument. Dann, ähm, was wollt ihr euch noch? Genau, den Link zum Podcast von, äh, was meine Kollegin Anna mit der Lisa gemacht hat. Da haben wir einen Link und das könnt ihr auf Spotify anhören und auf Apple, wie heißt es? Frag mich nicht und, und so ein also kann man das nicht nachhorchen. Habe ich das jetzt schon geschickt? Ja. Das sind zwei Links, gell? Genau. Äh, was habe ich noch ausgesucht? Also Wer nachlesen will zu dem Doku-Artificial, das war auch ein Doku-Artificial, war der Film, hat in der Corona-Zeit stattgefunden, deswegen ähm, haben sie dann einfach als Podcast aufgezeichnetes Interview mit dem Experten Dr. Robert Hofrichter. Ähm, ansonsten gibt es im Anschluss an diese an diese der immer Live-Diskussionen mit Experten, was das Ganze natürlich interessant macht, weil sonst kann ich leider daheim sitzen und mir das daheim anschauen. Nicht? Also dafür brauche ich kein Projekt. Ähm, was habe ich euch noch ausgesucht? Can We Talk habe ich euch geschickt. Gell? Und ganz, also ich finde das so nett, dieses, ähm, dieser, dieses Booklet von Easy to Nature. Habe ich euch auch da geschickt. Warte mal, das habe ich jetzt das File. Ist aber auf der Homepage der Nationalagentur, da, zack, da ist, ähm, das ist die Projektbeschreibung auf der Seite der Nationalagentur und da gibt es auch dieses nette Video äh, mit die Easy to Nature von unserer Molzer, die ich halt leider nicht sprechen kann. Ähm, und das Booklet, das ist so nett und die Rezepte, ich, ich finde das total super. Ähm, ja, das sind die Dinge, die ich euch vorbereitet habe, glaube ich. Lass mich mal kurz schauen, ob ich noch... Genau, ah ja, falls es für jemanden von euch von Interesse ist, ich habe halt davon, das Land Steuermarkt Steuermark, hat einen Fördercall ausgeben, Projektfonds Steiermark 2020, äh, Solidarität leben, einander helfen, Unterstützung für Ehrenamtliche und Kommunen zur Bewältigung der Alltagshilfe in der Corona-Krise. Also falls dazu jemand ein Projekt eine Idee hat oder was macht oder was auch immer, Förderung. Gell? Ich gebe immer gern alles weiter, wenn ich was her. Da oder dort gibt es eine Förderung oder eine Kofinanzierung oder so. Schließlich kommen die Leute zu mir, weil sie Geld brauchen. Gell? Ähm, und das gibt es dann immer. So, also das habe ich, ich habe euch die Links jetzt mal da eine kopiert, ihr könnt euch die jetzt entweder gleich mal aufmachen oder die, von denen ihr E-Mail-Adresse habt, können sowieso, jetzt muss ich es gleich durchchecken, ich habe nicht von allen die E-Mail-Adresse, also die, die mir kein Mail geschrieben haben, die sich jetzt nicht per Mail bei mir angemeldet haben, bitte schreibt eure Mail-Adressen, eine in den Chat, dann nehme ich euch auf und ihr kriegt auch eine Nachsendung zu dieser Veranstaltung möchte. Weil es haben sich einige, haben sich ja angemeldet im Vorfeld, aber ich habe gesehen, es sind glaube ich zwei, drei oder so, sein dazu gekoppelt, äh, die jetzt halt so teilgenommen haben, weil ich am Schluss dann eh, also ich habe es mit Anmeldung gemacht für den Fall, dass wieder technisch irgendwas ist, aber es hat eh alles gefunkt und dann haben wir es eh öffentlich ausgedingst. Ja Johannes, deine Mailadresse habe ich ja natürlich. <lacht> okay. Okay, den Florian Walschnack, den hätte ich glaube ich auch noch wo rausgefunden, danke. Ich habe mir eh mitgeschrieben, ungefähr, wer teilgenommen hat, glaube ich. Aber nicht mehr alle, manche sind später gekommen. Ah, jetzt muss ich doch schauen, genau. Also noch einmal der Aufruf, wer mir noch kein Mail geschrieben hat, bitte jetzt in den Chat. Oder wer sagt, ich möchte nicht, dass meine Mailadresse hier aufscheint. Schickt's mal das an meine Mailadresse. Die schreibe ich jetzt da eine. Wer es nicht weiß, schreibt's mal Mail und sagt es bitte eine Nachsendung zu der Veranstaltung. Ja? Also meine Mailadresse seht jetzt an A. So. Ja, ich würde mal sagen, schaltet mal einmal alle auf laut und sagt es einmal alle irgendwas. Ich rede da die ganze Zeit allein von mir hin. Hat euch das jetzt was gebracht oder nicht? Habe ich zu viel geschwafelt? Ich meine, ich sitze da gerade im Homeoffice, weil wir haben keine gescheite Internetverbindung drinnen. Und die schwafel und schwafel und keiner sagt was. <lacht> Sandra, deine Mailadresse habe ich natürlich auch. <lacht> okay. Glaube, das war eine großartige Sache. Für mich war sehr interessante Berichte von den anderen auch die praktischen Hinweise und äh, das, äh, das äh, kann ich gut brauchen, um ähm, ähm, wenn aber Leute bei uns anfragen, um denen das weiterzugeben und die auch äh, aufzufordern, was zu machen. Was die ja. Antragsfristen betrifft, mit Oktober, da haben wir noch ein bisschen Zeit, also mit September sollte eigentlich alles klar sein, man kann jetzt Leute ermutigen, dass sie was angehen ja. und äh, diese kleine aber feine Förderschiene in Anspruch nehmen, die wahrscheinlich also mit komplizierten Formularen aber im Vergleich zu anderen recht einfach durchzuführen ist, weil es pauschal gewährt wird. Für mich ist noch die Frage, wie weit abgesichert ist, dass das in der nächsten Programmperiode weiterlaufen wird. Dazu habe ich glaube ich Geld der schon mail einer. Also wir, haben, wir haben jetzt nicht mehr den Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsidenten, sondern die Frau Ursula von der Leyen. Und ich habe nichts gehört, dass es abgedreht werden soll. Von dem, wie es sich gibt, dürfte das eventuell sogar ausgeweitet werden. Aber vielleicht hast du da andere Informationen schon erhalten. Ja, Moment. gestern glaube ich war das. Ähm, ich da, da, da, da, da. Jetzt brummt dein, deine Stimme ein bisschen so. Ach, Entschuldigung, keine Ahnung. Ähm, ich kann nur sagen, äh, Ja soll weiterlaufen. Also derzeitiger Stand der Information wird alles weiterlaufen. Ähm, beziehungsweise, wer immer schnell up-to-date sein will, ähm, traut sich in meinen Newsletter ein. Ähm, beziehungsweise, ja, meistens wird der Falsche ausgewählt. Wir haben auf der Logo.at, kann man sich für Newsletter anmelden. Ähm, man muss dann halt scrollen. Das ist der Newsletter Förderungen und Inter Internationales. Gell? Ähm, also nicht den ersten auswählen, sondern den darunter. Warte, ich schicke euch, ich suche euch einen Link außer. Also der wird da ab, zu dem gehalten oder du auf Facebook die Nationalagentur adden oder mich. ich Geschaut was, also was hat die Nationalagentur auf Facebook? Warte mal, wie heißen die? Ich glaube, Jugend in Aktion Österreich, Austria, irgend sowas. Wie heißen? Weil da wird sie immer sofort informiert, sobald es Neuigkeiten gibt, sobald, zack, da haben wir einer im Chat. Solidaritätschor.at. ESK, Solida Schau. Da Sie mal ganz schnell. Auf der Homepage hinken Sie oft ziemlich hinterher, muss ich sagen. Das ist so also ein nächstes Ärgernis, wenn ich dann von, von Projektleitern angeredet wer weiß ich nicht. Sind schon die Antragsformulare online oder das Handbuch fürs nächste Jahr heraus und wir wissen von nichts? Und dann schaue ich auf die Seiten von der Deutschen Nationalagentur, oder ist alles schon da. Oder wenn Leute sagen, ich habe auf der Seite der Deutschen Nationalagentur gesehen. <lacht> also auf die Seite würde ich mich nicht immer unbedingt, auf, äh, auf die Homepage würde ich mich nicht verlassen, würde ich eher auf Facebook oder so anschauen. Danke, Johannes, für den Link: www.solidaritätsparks.at, .de, stimmt. Äh, Florian, danke für die Teilnahme. Tschüss. Ähm, mein Mikro kommt? Kommt es noch immer? Ja, immer stärker. Was ist da los? Kommt es noch immer? Ja, immer besser. Ich merke nichts. Ah. Ich merke gar nichts. Okay. Ich habe jetzt ganz auf Leise getan. Nur immer? Dachte, ich habe mit dem Sehne so zu wenig bezahlt. Verdammt. Ich mal deine Audio auch auszuschalten und wieder einzuschalten und sonst alle anderen mal auf zu werden. Vielleicht auch das ist das besser. Noch immer? Noch immer? Uns noch immer? Mhm. Jetzt bist du ausgeschaltet, Faustina. Jetzt bin ich wieder eingeschaltet. Und knurrst noch ein bisschen, aber es macht nichts. Man versteht dich noch. Okay, wobei, vorher hat es funktioniert. Immer. Jetzt, jetzt brummt es ein bisschen wie eine Hummel, nicht wie eine Biene. Okay. nicht oh, Okay, aber es, geht, es verlassen uns ja schon die Ersten. Ein ähm, paar haben sie sich schon verabschiedet. Tschüss. Ähm, tschüss, Max. <lacht> äh, Gibt es jetzt noch äh, Fragen? Oder was habe ich noch auf der Agenda? Ja, eigentlich haben wir so ziemlich alles durch. Also das Wichtigste, mein wichtigstes Anliegen für heute war, dass ihr wirklich so ein bisschen einen Einblick kriegt in das Leben der Projektmenschen, in die Praxis. Ich kann nur noch mal sagen, danke euch. Ja. Es ist großartig, dass wir euch an Bord haben. Ähm, für Fragen äh, was nicht praktischer Natur und so weiter oder projektmäßig, also wie gesagt, meldet euch einfach bei mir, macht euch einen Termin mit mir aus, wenn ihr jetzt weiß ich noch immer nicht, was geht damit, äh, meldet euch einfach ähm, und macht euch was aus, ich tue das sehr gern, ich, ich tue unheimlich gern, äh, bin ich finde es immer unheimlich super, wenn ich so einen Prozess mitbegleite, der von einer nebulosen Idee bis wirklich zum Schluss. Und wenn du am Anfang nicht einmal gescheit weißt, was will der oder was könnte man da machen, dann die Zitterpartie, ja wird es genehmigt oder nicht oder habe ich noch nicht gehabt. Nicht? Also es gibt auch noch 15 Jahren nur immer, dass du Dinge, Projekte hast, wo du denkst, ja weiß ich helfe nicht ob sie das genehmigen, gell? aber es ist eh, äh, ist eh äh, lustig, sage ich mal. Und wenn die Dinge dann tatsächlich stattfinden und umgesetzt werden und was die Leute als Lernen dabei und, und für Begeisterung haben, und, also das ist das super, ja. Also meldezeichen wie gesagt, wenn es was braucht, gell? Ich glaube, ich habe jetzt auch die E-Mail-Adressen von denen, die es halt möchten. Und wer ja, passt? Gerne, gerne, gerne, tschüss an die, die gehen müssen. Wer will, kann gerne noch auf der halt bleiben. <lacht> ansonsten bedanke ich mich jetzt, dann machen wir mal so, so offizielles Beendigen. Leider gibt es ja nicht mehr, dass man nach die Veranstaltungen so fein steht und nur ein bisschen plaudert. Nicht? Ich kann es euch gleich anbieten, wer will, bleibt noch ein bisschen da. Und ansonsten machen wir offiziell Ende. Äh, danke noch einmal, macht mich freut, dass du da warst. Tschüss. Danke und Tschüss an alle, die noch da sind. Ciao. Ah. Bleibt noch bei da, auf, auf Applaus schauen. Johnny Rachman und Chick. <lacht> Bei mir war